Das war tatsächlich mein erster Community Cup. Ich glaube, das war Nummer 3 oder Nummer 4. Da habe ich gegen einen von euch gespielt. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr ganz. Wir haben ihn aber liebevoll Salzlord getauft. Und der hat in der Qualifikation gegen mich gespielt und der durfte dann auf dem Offline-Finale nochmal gegen mich ran. Und äh, ist an mich rangetreten und hat mir gesagt, ich weiß jetzt ganz genau, was du spielst und ich weiß jetzt auch, wie ich dich konnte. Darauf habe ich nur gesagt, äh, sag's mir doch bitte, was ich spiele, weil ich selber nicht weiß. Nach dem Spiel, nachdem das dann 2-0 für mich ausging, war er ganz schön sauer und hat mich nur gefragt, wie ich mit so einem Mist überhaupt gewinnen kann. Habe ich ihm gesagt, weiß ich selber nicht. Ganz klar der Sieg. Also ich erwarte Tor im Finale anzutreffen und dann sage ich mal, gewinne ich das 3-2. Ganz knapp. Mit fünf schönen Macro-Games. Ich gehöre zum Haus Gryffindor, nicht weil das irgendwie das Beste ist, sondern weil da halt die Mutigen und Dummen sind und ich bin dumm und auch gar nicht so unmutig und deswegen würde ich mich da selbst rein, reinpacken. Äh, ansonsten weiß ich persönlich auch gar nicht, was die anderen Häuser ausmacht, wenn ich ehrlich bin. Deswegen nehme ich einfach Gryffindor an der Stelle. <lacht> äh, mein schönster E-Sport-Moment war... Wir müssen ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit. Ich war in einem anderen StarCraft-Clan als äh, zum Beispiel Wanna oder auch äh, damals Ivo und verschiedene Freunde von uns. Und Ivo war ein sehr guter Masterspieler, der eigentlich viel, viel besser war als ich. Und es gab dann irgendwann clan war zwischen deren Clan und meinem Clan. Und ich habe durch komplette Bambusel-Taktiken... Indem ich nämlich damals zu Heart of the Swarm einfach ein drittes und ein viertes Oracle nacheinander gebaut habe, nachdem ich die ersten beiden verloren habe, gegen Ivo tatsächlich im PvP die Map geholt und damit den Clan War gewonnen. Und davor habe ich auch Warner besiegt, weil Warner einfach zu unfähig war, mich anzugreifen und ich ihn komplett bambuselt habe. Ich glaube, das war sogar das Spiel, wo ich einfach vergessen habe, einen Pylon zu bauen, meinen dritten nämlich, und er dachte, ich Proxy. Und deswegen war er komplett panisch. Ja, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Es gibt eine Menge, wovon ich träume. Was ich mich aber tatsächlich äh, noch nicht getraut habe, ist mit meinem Snowboard einfach mal irgendeinem nicht vorgemachten Hang runterzufahren. So wie diese ganzen Extremsportler. Das ist mir nämlich alles ein bisschen zu extrem. Selbst wenn ich Teil vom Haus Gryffindor bin, dafür bin ich nicht mutig genug. Ich könnte dir definitiv keinen Starcraft beibringen, auch wenn ich wahrscheinlich einen höheren Rang habe als du. Ähm, da du wahrscheinlich auch kein League spielst, werde ich dir auch, Ich kann dir auch nichts in, nichts in League of Legends beibringen, sind wir ehrlich. Da mache, weiß ich genauso wenig, was ich mache wie in StarCraft. Was ich dir aber beibringen kann, ist zu tanzen. Bestimmt kann ich das. Also ich kann auch nicht gut tanzen, aber ich tue immer so. Und das funktioniert ganz gut. Und welchen Song ich auf einer Party spielen würde, um ihn zu beenden? Jetzt erwarten die meisten wahrscheinlich so Downer oder so Rausschmeißmusik. Ah, Angels von Robbie Williams. Das ist aber nicht das, was ich spielen würde. Es gibt eine lustige Geschichte dazu. Mein Mitbewohner und ich, wenn wir abwaschen am nächsten Tag, hören wir Dauer, in Dauerschleife, tatsächlich in Dauerschleife, den Mallorca-Party-Hit Lotusblume von Tobi. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir wirklich Leute rausschmeißen wollen, würden würden wir einfach anfangen abzuwaschen und auf Dauerschleife in lauter, sehr lauter Stimmung diese Musik, dieses Lied zu hören. Und dabei würden wir laut mitgrölen. Und spätestens dann werden alle wahrscheinlich gehen.